Hallo zusammen, willkommen im Team Pandori-Kanal. Fügen wir Ihrer Pandora-Box einige Spiele mit Pandori-Tool hinzu. Wenn das Spielemenü so aussieht, ist es wahrscheinlich, dass Sie Erfolg haben werden. Wenn Sie eine Spieleliste als Kurve angezeigt haben, schauen Sie woanders hin. Zuerst laden wir Pandori-Tool herunter. Klicken Sie hier und erhalten Sie die neueste Version. Sie müssen nach unten scrollen, um die SIP-Datei zu finden. Und klicken Sie. Wir werden es mit WinRAR öffnen. Jetzt müssen wir die SIP-Datei extrahieren. Drücken Sie oben auf die Schaltfläche zum Extrahieren und geben Sie C, Doppelpunkt, Backslash und Pandori-Tool ein. Sie können auch einen anderen Speicherort verwenden. Es ist von dir abhängig. OK drücken. Und dann können Sie dieses Fenster schließen. Mit der kostenlosen Version können Sie 20 Roms pro System hinzufügen. Wenn Sie mehr benötigen, sollten Sie einen Kaffee für die Entwickler kaufen. Sie erhalten eine E-Mail mit der ultimativen, freigeschalteten Version von Pandori. Alternativ können Sie sich dem Patreon anschließen. Hier erhalten Sie die ultimative Version sowie exklusive Testversionen. Lasst uns anfangen. Wir werden den Explorer öffnen und zum Pandori-Ordner navigieren. In diesem Ordner geschieht die Magie. Der Ordner, roms, enthält vorgefertigte Ordner, zu denen Sie Ihre roms hinzufügen können. Bei Bedarf befindet sich im Dokumentationsordner eine Dokumentation zu Pandori. Schauen wir uns die Datei, supported-roms, an. Hier ist eine Liste der von Pandori unterstützten Systeme. Es zeigt den Ordnernamen, den erforderlichen Dateityp und den romsatz. Lassen Sie uns einige 32x-Spiele installieren. Laut der Liste benötigen wir einen 32x-Dateityp. Beide Spiele, die ich habe, sind ZIP-Dateien. Diese werden derzeit nicht unterstützt. Wenn wir sie mit WinRAR öffnen, können wir die 32x-Datei sehen. Wir werden diese anklicken und in den 32x-ROM-Ordner ziehen. Als nächstes gehen wir zu GameBoy. Wenn wir die ZIP öffnen, finden wir die GB-Datei. Und wie zuvor ziehen wir die GB-Datei einfach per Drag und Drop in den GB-Ordner. Und jetzt einige super Nintendo-Spiele. ZIP wird wieder nicht unterstützt. Dies ist eine SMC-Datei. Lassen Sie uns überprüfen, ob es unterstützt wird. Und ja, das wird unterstützt. Für die drei Datei möchte ich Starfox eigentlich nicht installieren. Ich möchte tatsächlich einen Starfox-Hack installieren, der Unterstützung für zwei Spieler bietet. SFC wird unterstützt, daher kann ich dies einfach überziehen. Jetzt glaube ich nicht, dass unser Scraper diesen Dateinamen finden wird, also werden wir mit der rechten Maustaste klicken und kopieren und dann erneut mit der rechten Maustaste klicken und einfügen. Wenn Scraper Probleme hat, ihr Spiel zu finden, versuchen Sie es umzubenennen. Suchen Sie aderums.bat, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und drücken Sie Bearbeiten. Die oberste Zeile muss den Ordnernamen Pandori haben. Also werden wir es im Explorer finden, zur Adressleiste gehen, mit der rechten Maustaste klicken und auf Kopieren klicken. Zurück zur aderums.bat werden wir alles nach CD auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und einfügen. Wenn unser USB-Stick eingesteckt ist, finden wir den Buchstaben dieses Laufwerks und ändern ihn hier in denselben Buchstaben. Gehen Sie zu Datei und speichern. Gehen Sie zur Website screencraper.fr und erstellen Sie ein kostenloses Konto. Die Registrierung erfolgt oben rechts. Gehen Sie nun zu aderums.bat. klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und führen Sie es als Administrator aus. Wenn Sie dieses Fenster erhalten, drücken Sie Ja. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort über den Bildschirmkratzer ein. Und dann wird Ihr USB-Stick vorbereitet. Sie können Pandori auch über die Befehlszeile ausführen, genau wie in früheren Builds. Der große Unterschied ist, dass der Schaber jetzt in Pandori eingebaut ist. Sobald dies abgeschlossen ist, können wir die Dateien überprüfen, die Pandori für uns erstellt hat. Dies sind die Installationsdateien, die der Pandora-Spieleliste hinzugefügt werden. Wenn Sie ein anderes Video verwenden möchten oder feststellen, dass das Video auf Ihrer Pandora-Konsole nicht funktioniert, versuchen Sie, die Datei hier zu wechseln. Lassen Sie uns nun sicher unser USB-Laufwerk auswerfen und die Pandora einschalten, um zur Spieleliste zu gelangen. Wenn Sie genügend Platz haben, stecken Sie Ihren USB-Stick ein. Wenn Sie fertig sind, können Sie überprüfen, welche Spiele installiert wurden, indem Sie das Ende der Liste überprüfen. Probieren wir eines davon aus. Hier ist das Starfox Exploration Showcase. Wir können jetzt die ROMs aus dem ROMs-Ordner löschen. Wenn Sie weitere installieren möchten, fügen Sie hier einfach weitere hinzu und führen Sie die Batch-Datei ADROMS aus. Wir können auch Spiele mit Problemen beheben, zum Beispiel wenn wir in Outrun keinen High Gear haben. Um herauszufinden, welche Korrekturen wir haben, gehen Sie in den Ordner Steuerelemente und suchen Sie in MAME 139. Dies gibt uns eine Liste von Spielen, für die Korrekturen bereitstehen. Wir müssen ein ähnliches Spiel aus dem nicht zusammengeführten MAME 139 oder MAME 2010 Romset set finden. Wenn wir sie fertig haben, werden wir sie dem Ordner MAME 139 hinzufügen. Mit der Batchdatei datei ADEROMS fügen wir sie dem USB-Stick hinzu. Das Hinzufügen eines Spiels, das bereits mit demselben Namen installiert ist, führt zu einem Fehler. Daher müssen wir nach dem Spiel suchen und uns die Spielnummer merken. Drücken Sie die Einstellungsschaltfläche auf der Rückseite der Pandora. Drücken Sie Spieleinstellungen eingeben. Dann gehe zum Löschen des Spiels. Wir finden Outran und löschen es aus dem System. Hier ist es: Spiel löschen. Ja, wir wissen. Sobald dies erledigt ist, können wir den USB-Stick einstecken. Die drei Fehler sind Spiele, die bereits auf dem System vorhanden sind. Wir können das Ende der Liste überprüfen, um Spiele zu sehen, die nicht installiert wurden. Und dann wiederholen wir, was wir früher getan haben. Wir suchen, finden die Spiele und entfernen sie. Durch erneutes Einstecken des USB-Sticks werden die fehlenden drei Spiele installiert. Und jetzt können wir dieses Spiel genießen. Wenn Sie Ihre Pandora-Box noch mehr genießen möchten, sehen Sie sich den folgenden Videolink an. Wir haben ein Seitenverhältnis von 4 zu 3, Korrekturen, Optimierungen und sogar Retroarch. Ich war Chicken von Team Pendery. Wir sehen uns beim nächsten Flip.